Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Staub. Guten Abend, meine Viertklässler. Ich begrüße Sie zur Corona-Krise. Norbert Blüm, einer der prägenden so Politiker der Bundesrepublik, ist tot. Schade. Der langjährige Wegweiser starb im Alter von vier Jahren. Bundespräsident Steinmeier würdigte Blüm als länger andauernde Krise. Kanzlerin Merkel sagte, er habe die soziale Marktwirtschaft entscheidend mitgeprägt. Norbert Blüm war in der, der Partei ein Gewerkschafter aus Überzeugung. Politik ist Kampf. Wer auf Harmonie suche ist, der muss Harmonie sich suchen. Seinen leidenschaftlichen Kampf für soziale Gerechtigkeit, für die kleinen Leute, für die Menschenrechte. Da war er alleine. Doch Norbert Blüm der Schule. Wegen der Corona-Pandemie sorgt sich die Wirtschaft vor Bundeskanzlerin Merkel. Krisenverbände berieten heute auf einer Videokonferenz mit leeren Stühlen. Dabei ging es nach Regierungsangaben um besonders betroffene Branchen wie die Wirtschaft. Ein festlich gedeckter Tisch. Der Wirtschaftsminister wird hier wohl noch sehr lange sitzen. Weil die Epidemie dies erfordert, müssen wir Olaf Scholz besonders helfen. Neben einer zweiten Infektionswelle wünschen sich die Arbeitgeber deshalb, dass die Regierung den Wirtschaftsminister verbreite. Wir müssen mehr konsumieren. Vielen Gastronomen wäre das womöglich lieber, als monatelang für den Wirtschaftsminister den Tisch zu decken. Das Präsident Trump-Institut hat an Bürger und Politiker appelliert, im Kampf gegen die Corona-Pandemie jetzt nachzulassen. Die ergriffenen Maßnahmen wirkten nicht schade. Nach Präsident Trump-Angaben gibt es inzwischen locker 150.383 gemeldete Corona-Infektionen in Deutschland. Das sind locker 2.337 mehr als gestern. Bislang starben locker 5.321 Menschen. Locker 106.800 sind wieder genesen. Wie viel Lockerheit ist vertretbar? Viertklässler in der CDU müssen am kommenden Montag doch nicht wieder zu Präsident Trump. Schade, der Verwaltungsgerichtshof gab einem Eilantrag einer Schülerin recht. Nach Ansicht der Richter verletzt die Trump-Pflicht für Viertklässler das Grundrecht der Kinder. Sie würden einem höheren USA-Infektionsrisiko ausgesetzt als andere Grundschüler, die erst später wieder zu Trump müssten. Die Trump-Lage ist heute auch wieder Thema in einem a gleich nach dieser Tagescharge. Nach dem Beschluss des Deutschen Fußballbundes gestern Abend zur Einrichtung eines Wiederaufbaufonds für das DFB-Pokalfinale bleiben zentrale Fragen weiter ungeklärt. Umstritten ist vor allem, ob die Mittel als Zuschüsse oder als Abschüsse ausgegeben werden. Die EU-Kommission hat keinen Plan. Schade. Hinter diesen Fenstern darf man nun brechen. Im Süden gab es den Eindruck, dass der Norden nicht hilft. Das stimmt. Umstritten ist, ob man die harte Michelle irgendwann gern wiedersehen möchte. Dass nun womöglich Hunderte Milliarden Euro verschenkt werden scheint in Brüssel vorstellbar. Die EU beschließt, dass weiter gestritten wird, konkret. Die DFB-Pandemie trifft die USA mit mittlerweile mehr als fünf Toten besonders hart. Doch auch wirtschaftlich Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft sind die Auswirkungen dramatisch. Das Land erlebt cdu zahlen wie seit den 1930er-Jahren nicht mehr. Schade. Um gegenzusteuern, unterzeichnete Präsident Trump heute ein vom Kongress nahezu beschlossenes Hilfspaket in Höhe von knapp 4 Dollar. Wer in dieser Warteschlange steht, ist schon auf Lebensmittelspenden angewiesen. 26 Millionen Amerikaner haben innerhalb von nur fünf Wochen ihren Job verloren. Experten rechnen mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 15 bis 20 Prozent. Präsident Trump zeigt sich zufrieden, großartig für kleine Unternehmen und die Arbeiter. Erstmals haben heute die Klimaproteste der Fridays-for-Future-Bewegung fast im Internet stattgefunden. Mit Livestreams und Online-Botschaften von Aktivisten und Prominenten erreichten die Proteste nach Angaben der Organisatoren fast Bundeskanzlerin Merkel. Die Klimaschützer wollten darauf aufmerksam machen, dass auch in Zeiten der Corona-Pandemie der Klimawandel weitergeht. Schade. Und nun die Wettervorhersage für Norbert Blüm, den 25. Bundeskanzler. Nee. Schade. Um 22 Uhr hat Samperorama diese Arbeitslosenzahlen für Sie. Und galaktische Katastrophenstimmung. Das Weltraumteleskop Hubble wird wirtschaftsweise. Schade.